Willkommen zurück zu Puss! Wir haben in der letzten Folge Jesus gerettet, hier unten in der Gegenwelt. Und heute können wir uns zwischen diesen vier Leuten entscheiden. Und ich würde sagen, wir machen einfach jede Folge der Reihe nach. Bedeutet, wir fangen an mit hier oben links. Miau. Miau. Beitritt! Außenwelt! Was? Du, du, du meinst, wenn ich aus der Tür gehe? Nach draußen gehe? Die Welt? Die Außenwelt? Oh Gott, da will ich nicht sein. Will ich da sein? Ich glaube, da will ich nicht sein. Oh. So, und, ähm, ich habe das schon bemerkt. Man kriegt, ähm, von jedem Charakter, den man rettet. Oh Gott, das blinkt hier richtig hässlich. Ähm, kriegt man eine. Oh, der hat mich gefunden. Oh. Kriegt man eine Fähigkeit. Jesus zum Beispiel, eine richtig OP-Fähigkeit. Du hast so gesehen ein zweites. Leben. So gesehen ein extra Versuch pro uh, pro Level. Da hat man es gerade gesehen, wie es funktioniert. Auch wenn es gerade geleckt hat. Ich weiß nicht wieso. Am Anfang jeder Folge wird das Spiel auf jeden Fall laggen. Da sieht ja mal Jesus. Sollte man die letzte Folge auf jeden Fall vorbeischauen. Falls ihr sie nicht gesehen habt, dann wisst ihr worauf es geht. Ich, ich nehme einfach jede Folge in eine random neue Katze. Dasselbe kennen wir schon. Aber ich werde den ersten Try immer von einer Runde drin lassen. Ich denke, das ist dann ziemlich gut. So. Und ich mag die Fähigkeit von Jesus. Sie ist echt richtig gut. Dass man dann einfach so gesehen einen extra Try halt, Also ein weiteres Leben. Übrigens, können wir kurz drüber reden, dass man immer mit neun Leben anfängt? Weil eine Katze hat ja neun Leben. Ich finde es irgendwie lustig. Sorry, ich musste den Joke explain. So. tschüss. Aua aua, aua, aua, aua, ganz ruhig, ganz ruhig, Mieze Katze, ganz ruhig, kleine Puss, die ja aussehen Folge geändert wird. Miau! So, zwei Herzen, weiter ah, da geht's. Das wäre eine ziemlich kurze Folge, wenn wir die Boss fürs freischaffen schaffen würden. Äh, wieso sind hier schon zwei tot? Oder sieht das nur so aus? Oh Gott, das Level kenne ich aber noch nicht. Aua. Da sind ein paar Space Invaders, okay, das Level gefällt mir nicht. Das sieht sehr schwer aus. Oh Gott, das sieht wirklich sehr schwer aus. Oh Gott. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Äh, was, was, was, was, was? Achso, hier ist safe. Nur hier ist safe. Oh Gott. Oh nein. Wow. Okay, ich versteh's. Naja, ich versteh's. Scheiße. Lass mich runter. Lass mich runter. Oh mein Gott. Okay, ich hab's. Ich hab's. Uh, als ob das nicht gereicht hat. Ein Punkt oder so fehlte. Uff, okay. Aber wir schlagen uns ziemlich gut, wenn wir anfangen. So wie ich das Spiel kennen, ist es nämlich normalerweise immer viel schwerer. Und das Level lädt nicht. Level? Hallo. Oh nicht das. Okay, das war gerade einfach nur Epic Fail. Tut halt dafür. Oh Gott. Ja gut, ein Leben verloren. Ich meine, ich spiele gerade diese Welt zum ersten Mal. Vielleicht soll wir auch noch diese Welt zum Erste, als erstes machen, weil die wirkt mir jetzt bisher viel einfacher, als die die wir jetzt vorher gemacht haben. Ja, ähm, laden. äh, gleiche Musik, anderer Artstyle. Was, wo kann ich denn laufen? Ach, wahrscheinlich beim Dunklen, oder? Hier? Ja, beim Dunklen. Ich dachte mal beim Hellen ist man sicher, aber nein, beim Dunklen ist es hier diesmal. Radikal Böse. Was ist das denn hier? Was? Oh, uh, aua. Oh Gott. Was? Ach, hier runter. Ah, okay. Gut, dass wir es den First Strike geschafft haben, habe ich mir nicht zugetraut. Krass. Okay. Das ist schwer. Komm schon. Ich weiß nicht, was das macht. Aber... Ich hab's fertig. Scheiße. Nein, nicht sofort sterben. Das wäre kacke. Komm schon. Okay, das Level ist schwer. Uhr. Was, woran bin ich gestorben? Hä? Ding, ding. Was? Wieso? Wieso, wieso? Warum? Why? Verstehe es wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich, ich verstehe nicht, woran ich sterbe. Oh, wow. Vor allem, das Level wirkt so einfach. Einfach hier ein bisschen stehen bleiben. Dann da gleich rumgehen. Und so, du bist du fertig. Was mache ich? Ich sterbe einfach ohne Grund. An den einfachsten Stellen. Ach so, die gehen da oben rum. Ich versuche mal unter, runter zu huschen. Ja, wow, jetzt habe ich mein ganzes Leben verloren, als ob ich den Boss First Try schaffe. Okay, das wird wahrscheinlich wieder eine Zwei-Stunden-Folge. Komm schon, komm schon. Ich hoffe, den nächsten. So, er geht jetzt hier rechts lang, dann hier hoch, dann hier links, dann hier runter und dann hast du es geschafft. Easy. Hä? einfach nur Bullshit. Ja, war einfach nur Bullshit. Es tut mir leid, halt, ich weiß nicht, warum ich jetzt 20 mal gestorben bin. Ist einfach nur Bullshit gewesen. Äh, drehende Katzen, Pixel, Shooter, was auch immer das jetzt wird. Ich hoffe, dass ich am Ende ganz viele Punkte draus bekomme. Oh Gott, nein, sagt mir nicht. Ich muss mich jetzt hier so verstecken in den Dingern muss ich. Was? Äh? Was? Okay, so ist die ist Fähigkeit doch nicht. Scheiße. Okay, das Level gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Oder soll ich mich da hoch verstecken? Moment. Eine Idee. Ich habe eine Idee. Hier verstecken. Oder wie? Und dann hier lang? Und dann hier lang. Und dann wie verstecken. Und dann hier lang. Hm, Leute, die Bricks, die drehen sich null. War oh, keine gute Idee, keine gute Idee. Oh, Aber es hat funktioniert. Äh, jetzt? Nein. Die Level werden immer schwerer. Das ist mir wirklich zu schwer. Das verstehe ich nicht. Wow, das war knapp. La, la, la, la, la, la. Ach, da oben wird das dann aufgemacht. Dann muss ich da irgendwie hochkommen oder so? Oh, schnell, schnell, schnell. Gerade hat's doch funktioniert. Wieso es ja jetzt auf einmal nicht? Also... Bisschen seltsam schon. Ja, cool. Ja, wir haben. ich habe auf jeden Fall verloren. Das habe ich niemals fürs Try. Aber das hier ist auch echt kacke, dieses Level. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ja. Dann muss ich hier sterben. Guck, jetzt sterbe ich hier nicht. Jetzt muss ich wieder außen rum, ne? Ich glaube. Ich glaube, ich muss das gleich einfach nochmal machen. Oh, das war dumm. Ich habe falsch gemacht. Fuck, das war falsch rum. Ah! Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Entspann dich, entspann dich. What the fuck? La, la, la, la Und go. Zack. Dann gehe ich hier hoch. Dann nehme ich das Ding mit. Wollte äh, das? Und dann habe ich es geschafft. Scheiße, okay. Pff, ich hoffe, das kriege ich nicht so oft, weil sonst. Äh, äh, ja. Habe ich mal mit 15 Leben zum Ende. Was ist das? muss ich lang? muss ich lang? Hä? Hä? Ach so! Oh lol, ich bin auf dem schwarzen Weg. Ich dachte, ich wäre auf dem äh lila-haften Weg Nee Ich bin auf dem schwarzen Weg äh, Hier eckig bin ich immer richtig ne? Hier in der Ecke? Ja genau äh, Wie bitte? Kann mir jemand das Level erklären? Ich versteh's nämlich nicht Hä? Äh, was? Wieso? Why? Bruder, warum killst du mich? Ohne Grund was soll der Müll? auf, auf, auf! Ja, ich musste. Ich hatte keine Chance. Ich musste. Okay, manchmal schießen die random. Warum auch immer. Okay, das Level ist einfach nur kacke. Das Level ist einfach nur kacke. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich tot. Ja. Cool. Verstehe ich nicht. Ich hoffe, dass ich diese Level nicht noch mal dran bekomme. Ja, und jetzt habe ich es fürs Try. Oh, das ist neu. <lacht> das ist ein Planet mit dem Auge im Auge. Aber, aber, aber, das hat weh. Hä? Kann ich da jetzt stehen oder nicht? W was, was, was? Hä? Was ist da unten? <lacht> ganzen Planet oder so war das. Okay, wie muss ich denn hier lang? Äh? Was? Okay, das Level ist, ist sehr verwirrend. Hm? Muss ich den weißen hm. Ich verstehe das Level nicht. Ich verstehe es nicht. Was muss denn machen? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt verschwindet das alles. Hä? Erstmal nach rechts. Und dann hier runter. Oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Oh Gott. Kein Platz mehr, kein Platz mehr. Äh, ja, okay. Gut, den Anfang muss ich noch ein bisschen verstehen, aber den Rest habe ich. das. Scheiße. Da muss ich mich beeilen. Oh Gott, diese die Würfel. Oh Gott. Die gehen aber nicht hier hoch, oder? Nee, okay, anscheinend nicht. Da fliegen ja ständig irgendwelche Kisten auf einer Seite runter. Hier? Gar nicht. Ah, okay. So. Wo ist das Ziel? Links ist das Ziel. Okay. So schwer ist es gar nicht. Okay. Okay, das ist auch neu. Da kann ich nicht lang. Wusste ich jetzt nicht. Okay, das sieht cool aus, das konzept. Zack. Was? So langsam war ich. Danke Spiel. Ja, und wo ist hier der Safe? Das bewegt sich, das bewegt sich, das bewegt sich. Okay. Ja, es gibt kein Checkpoint, ich sehe es gerade. Wow. Okay, das hier wird mir nicht so schwer. Mm -mm. So schwer ist das nicht. Einfach mittig bleiben ungefähr. So, Space Invaders. Man kann sich aber hier zwischendrin ausruhen. Und die muss man einmal so Einmal durch. Und hat man es. Oh das, oh, das ist cool. Das sieht cool aus. Dann ciao. Okay, das gefällt mir actually. Das war cool. Hat mir gefallen. Och nö, wieder ein Labyrinth oder was? Och nö, darauf habe ich echt keine Lust. Aber es muss sein. Ja, hier lang gehen bringt nichts. Ich muss hier unten warten. So, wahrscheinlich links immer lang. Weil das Ding geht nach rechts. Wo soll ich sonst lang? Okay, Ding. Und jetzt? Was habe ich damit erreicht? Was äh? hat das erreicht? Was hat die Sache genug erreicht? Hier brauche ich irgendwie beide? Ja, und wie komme ich an den anderen dran? Ja, cool. Ich warte hier einfach, ich chill hier kurz. Und das heißt jetzt was? Das ändert immer den Weg Oder wie Hm? Hey Ach man Ach doch, da unten geht's zu Da unten geht's zu Man muss dann mittig durch Okay, ich glaube ich muss erstmal beide dann aufmachen Das heißt erstmal den rechten Dann geht's ganz auf Und dann den linken So Und dann ganz schön durch Ah, okay. Das ist einfacher als das andere Labyrinth, finde ich. Oh, lol. <lacht> lol. Oh Gott, das. Oh nein, das erinnert mich wirklich an ein Hardest Game. Okay. Erstmal mal hier die, den Planeten aufbauen. Ding! Was habe ich jetzt erreicht? Hab? Cool. Schätze ich. Wow. So, also den anderen Planeten aufbauen. So, nächster Planet aufgebaut. Aua. Okay, die killen mich aber nicht instant. Wundert mich ein bisschen. Oh, das muss man auf Zeit machen. Deshalb killen die einen nicht, wenn man sich beeilen muss. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Scheiße, let's go. Oh, ich hab's noch geschafft. <lacht> ah, die, die öffnen die vier Wege. man muss halt dann ganz schnell durch. Okay. Wow. Mario. Die vielleicht. Oh, uh, sieht cool aus. Ja, komme ich jetzt hier durch? So komme ich hier durch. Wow! What the f What the Habe ich einfach nur Pech oder greift mich das immer an? Ja, da muss ich mich ganz, ganz schnell beeilen. Oder muss ich vielleicht dem Ding das deaktiv... Nee, da muss ich mich ganz schnell überall darüber zu huschen zum safe Komm, okay, let's go, let's go. Okay, keine Ahnung, wie mich das gekillt hat. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das, das letzte oder das vorletzte? Ach, da unten steht's. T9, ne, Welt 9. Das heißt, das ist, äh, das letzte Level, glaube ich. So, ganz schnell, hier durch. Oh, der Halt! Der, der hilft ein hier, der Wärter. Aber... Ich glaube, ich brauche seine Hilfe nicht. Das ist assi, das ist einfach nur Asi. Das ist einfach nur gemein. Okay, ich hab's. Ah, der obere Teil ist sehr unfair. Da kannst du dich ja nirgendwo verstecken. Okay, Boss! Jetzt können wir ihn sehen. Wahrscheinlich nicht schaffen. Aber sehen. Cool. Space Invaders überall. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hätte erstmal dieses Level machen sollen, weil das wirkt ein bisschen einfacher. Achso, die Space Invaders das natürlich greifen einen an. Oh Gott, Wetten, das Level besteht nur noch aus diesen Space Invaders hier. Das sind Aliens. Bestimmt. Was öffnet sich? Wow. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Boss einfacher ist als der, den wir letzte Folge gemacht haben. <lacht> wow, wow. Invader Mutterschiff. Was? Ey, das ist Schlüssel. Gib mir mal einen scheiß Schlüssel, du Wichser! Jo. Alter! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Bruder, Bruder! Was? Das irgendwas... Ah, das killt mich instant. Cool. Ding! <lacht> Komm schon, sattle mich! Okay! Oh, ich schieße automatisch. Ist dann wirklich Space das irgendwie. Ich muss die Seiten kaputt schießen. Das erinnert mich ein bisschen an, äh, Marathon. Scheiße. Oh Gott, es wackelt alles zu viel. Ich meine, ist ja schön, wenn man zeigen will, du hast getroffen, gut gemacht. Aber so viel Gewackel bei so vielen Lasern, die einen angreifen, ist jetzt, ich, das Allergeilste, werde ich zu sein. Ja, okay, aber dieser Kampf gefällt mir mehr als der letzte. Ding. So, Zeit steht still für das Ding oder nee, Zeit das einfach nur langsamer Jetzt okay, ist alles wieder normal. Ich werde sterben. Nein, werde ich will nicht. Oh mein Gott, schaffe ich den First Try? Oh, das war knapp. Scheiße. Ich habe das Gefühl, wenn ich die vier Dinger da kaputt habe, dann war es das noch lange nicht. Scheiße. Selbst weil es langsam war, habe ich dadurch nicht geschafft. Ja, fuck. Hä, wo bin ich? Er hat, hat sich weggehängt von meiner Maus. Mensch, Puss, warum machst du das? Es gibt keinen sicheren Ort als meine Maus und das weißt du. Wenn das das Ende direkt ist, dann wäre ich glücklich. Aber dann... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt dann nochmal so ein Boss. Oder? Ich trau dem Spiel gar nicht. Ich trau dem Spiel mittlerweile alles zu, nach der letzten Folge. Oh wow, oh wow. Oh wow, was passiert hier an der Seite? Was passiert hier an der Seite? Kill es! Kill es! viel Leben! Scheiße! Alter, wie viel Leben hat der? Mach ich noch was falsch? Nimm die Uhr, nimm die Uhr Jetzt kill es, jetzt kill es, jetzt kill es, jetzt kill es Komm schon, komm schon Yuki, der lebt einfach immer noch Irgendwas was mach ich falsch? Mach gar keinen Damage Hä? Ach doch, ich mach Damage, aber nur mega wenig, oder? Ich brauch die Uhr Die Uhr ist sehr, sehr wichtig ja, doch, ich mache glaube ich Damage, aber super wenig. Bin mir nicht sicher, aber. Ich schieße einfach weiter drauf. Das ist eine gute Idee, weiter drauf zu schießen. Scheiße, das ist zu schnell. Das ist doch zu schnell. Ich glaube, ich mache was falsch. Ich muss wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Und die Space Invaders. Oh, doch, die kann ich angreifen, oder? Doch, kann ich. Vielleicht muss ich erstmal die killen. Space Emblem, das muss ich vielleicht erstmal killen. Oh Gott, ich bin gerade so weit im Kampf. Ich habe ein Leben. Hab sie. Aber halt sich. Ich bin voll verwirrt. Was passiert jetzt? Also ich mache Damage, glaube ich. Scheiße ich muss so doch einen nehmen, weil ich dachte ich kill das ding jetzt aber oh Gott es wird zu dünn es wird viel zu dünn stirbst du mal Hallo! vielleicht produziert der wahrscheinlich neue Space Inventor das wird das Ding gleich tot komm schon geh kaputt was habt ihr scheiße geh kaputt yes aber es war's noch nicht oder ich kann mich noch bewegen das war's noch nicht Nein, das war es natürlich noch nicht. Das war erst der Anfang. What the fuck? What the fuck? Was war das? Wow. Das ist neu. What the fuck is der ist das da rechts? Any forts? Irgendwelche Gedanken. Was ich hier machen? Schnell durch. Okay, hat geklappt. Hier muss man sterben. Okay, ach so. Ja, gut, dann. Hier bin ich safe. Ganz schnell durch. Wow. Gut, okay, ich hab's. Oh, das ist neu. Ah, das ist so ein schnelles Ding. Oh, kacke. Na komm runter. Und jetzt? Oh, hier lang. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, hey, hey, hey, ganz ruhig. das oh, Ding schließt sich ganz schnell. Was? Aua! Was war das denn für eine Kacke? Okay, zack. Miau, miau, miau, miau, ich bin nur eine Katze, miau, miau, miau. Okay. Hier chillen. Hier bin ich chillig, okay. Mh, Was war's? Was? Was? Was, was, was, was, was, was, was? was? Wieso? Was hab ich falsch gemacht? Ich bin doch nur eine Katze. Wieso hab ich das falsch? Was? Och man? Und jetzt? Machst du mir vielleicht irgendwie auf oder so? Auf, auf. Auf wo oh, oder so? Auf auf. Hä, hey, was soll ich machen? Hab ich was falsch? Hab ich was verpasst? Ja, das Wand. Hm? Oh lol! Hä? Die andere Seite da unten le da, da unten. Hä? Aber das war vorher anders. Wieso kann man dann überhaupt nach oben? Das ist ja voll in die Verarsche nach oben dann zu gehen. Wenn du einfach den hier machen kannst. Ja, voll die Verarsche. Hä? Aber ich habe da Ich meine da oben irgendwas gesehen zu haben vorher. Okay. Beim Boss. Angekommen. Der Boss hat drei Phasen. Einmal hier das hier. Den Anfang. So gesehen. Dann hat er die eine Phase, bei der ich so lange saß. Anscheinend muss man das mit die kleinen Dinger töten. Und dann erst kann man ihm schaden. Ich weiß auch nicht. Ich, ich verstehe ihn noch nicht ganz. Also, so ganz habe ich das noch nicht verstanden, die zweite Phase. Und da er auch halt die letzte Phase, wo komplett durchdreht. Aber es war schon so klar, dass es nicht zu Ende sein wird. Sondern da ist der Schlüssel, den wir brauchen, aber er verschluckt den. Das heißt, wir müssen ihn töten. Und da war irgendein Einhorn, was uns geholfen hat, zu schießen. Da ist es. Invader-Mutterschiff. Ja, das sind ja alles Invader. Das ist schon klar, dass es das ja alles Space Invaders sind so kein geheimnis so und jetzt ausweichen und gleich das äh, uhrding nehmen ich sterben ja war klar okay das schreibe ich glaube ich immer einmal komm schon okay jetzt go auf die dinger oder erstmal auf die ich glaube erstmal auf die aliens maybe actually ich glaube dann kann mir doch gar nicht mehr schaden Scheiße. Oh fuck, der macht so ein Laserstrahlen Laserstrahl in der Mitte. Scheiße. Slomo ist hier sehr, sehr wichtig, glaube ich. Machen wir hier kaputt. Oh, es kommt nochmal so Dinger. Ah Scheiße! Nee, das, das, ist sehr, sehr schwer der Kampf. Der ist glaube ich noch schwerer als der andere. Fuck! Was? Wieso? Ja, maybe ist der Kampf doch schwerer. Der andere stirbt, stirbt, stirbt. Wieso sterben die nicht? Sterben die vielleicht? Doch, doch, doch. Die können sterben. Ich schieß erstmal die Dinger ab. Ja, doch, die sterben. Seht ihr? Und was will er dann machen? Wie will er ja, mit? Ja, was jetzt machen? Hä, was wird's jetzt machen? Ja, schön, dass du einen Mund hast. Oh, der kann Neues spawnen. Oh, der ist wohl über neue. Aber oh. vorher? Okay, nee, ich verstehe den Kampf nicht. Ich dachte, ich hätte ihn verstanden, aber das tue ich nicht. Okay, maybe doch einfach nur meine Dinge abschießen und kaputt machen. Pass ich schneller. schneller. So, ein Ding ist kaputt. Das, was ich vorher nicht vermittelt habe. Ja, ich muss durch. Was soll ich machen? Ich muss da doch durch. Wow, wow, wow, wow, wow, übertreibt, übertreibt, übertreibt. Komplett. So. Okay, jetzt ist seine grünen Bälle. Scheiße. Oh Gott, das brauchst ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, da werde ich. Ohne zu sitzen. Spaß, aber. Scheiße. Hör auf, hör auf mit deinem Streit, hör auf mit deinem fucking Laser-Streit So. Hä? Woran? Woran wurde ich jetzt getroffen? Woran bin ich jetzt gestorben? What the fuck? Ich sehe nichts. Gutes Spiel. Ich würde gerne was erkennen. Aber ja, brauchst Slow Mode, sonst siehst du halt wirklich gar nichts. Okay. Was? Nein! War der irgendwie gerade nur verbuggt oder warum konnte ich ihn vorhin nicht killen? Das war ganz seltsam, aber jetzt doch alles normal wie vorher, dann war das anscheinend gerade ein Bug. Lol. Ja und jetzt? Was mache ich jetzt? jetzt? Jetzt kommt der richtige Kampf. Wie funktioniert der? Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Außenrum. Dann bam, bam, bam, bam, bam, bam. Außenrum. Scheiße. Oh Gott, fuck. Bam, bam, bam, bam, bam. Ich mache nur einen Damage. Scheiße. Das ich glaube, ich mache falsch, oder? Naja, aber ich überlebe mittlerweile noch. Noch. Oh fuck, jetzt glaube ich sogar gar nicht mehr. Hier, okay, ein Hit. Zwei Hits. Zwei Hits. Zwei Hits. Ah, drei Hits. Es wird immer enger. Scheiße. Ein Hit. Bam, bam, bam. Komm schon, komm schon. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Fielts! Yes! Ich hab ihn! Das ist der Moment! Nutze den Augenblick, kleine Katze! Wir haben ein Einhorn gerettet! Wie sieht dieses Artwork aus? Wow! Und tatsächlich saß ich nur die Hälfte an Zeit dran, die ich also normalerweise an der letzten Folge saß. Yay! Was war das? Second try? Third try? Oh, das das sieht süß aus auf dem Oberbott. <lacht> die Zeug liegt in deinen Pfoten, kleines Kätzchen. Okay, ich bin mal gespannt, was sie mir für eine Fähigkeit gibt. In der nächsten Folge machen wir dann die anderen Level. Haben bestimmt noch Katzen freigeschaltet. Wenn ja, dann zeige ich sie jetzt, aber wahrscheinlich nicht, weil die Zahl hat sich, glaube ich, oder hat sich verändert. Hier sind ein paar neue. Moment. Äh, hier ist ein Einhorn, hier ist das, hier ist das. Ich glaube, die, Be die drei Seiten sind neu. Haut rein! Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Das war nämlich sehr anstrengend für mich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Puss.